Thank you. Morgen und einen guten Start in die neue Woche. Wir starten die Woche sonnig, gutes Wetter und haben ein traumhaftes Plätzchen ausgesucht. Kai putzt noch seine Zähne? Ja, muss auch was hier, muss auch gemacht werden. Richtig, genau. Mhm. Oh, ich blende es brutal. Hier stehen wir. Hier steht Alex und Marie meine Eltern und Strand und Meer. Also besser geht es gar nicht. Richtiges, traumhaftes Plätzchen. Und nicht nur ist der Platz richtig schön, wir haben äh, auch richtige Luxus hier. Mal schauen. Kates Vater hat ein äh, Motorrad dabei und äh, ist eigentlich schon der ganze zwei Wochen Brotservice hier vorne. Also, das ist schon sehr lieb und sehr schön. Also, hat es geklappt, Roland? Perfekt. Frühstücksbrot da? Frühstücksbrot ist da. Ach, vielen Dank. Käse auch. Dann frühstücken wir gleich. <lacht> Your heart, we tend to fall together, fall in love, and still, in the end, we'll fall apart. So, it's hopeless that we stay close. But, it's the life that we chose, it takes time to get it right, sleepless days and nights und da kommen auch dann die Mandas zurück von ihren morgenspaziergang eine kleine Runde gedreht und dann sind gleich alle da zum Frühstücken. So, und du machst sie noch hübsch? Ja, das muss auch sein, ne? Ja. Sonst habe ich bald eine Monobraue. Ui, ja. Und das, das ist mein einziger Spiegel im Bus. Das ist ja noch schön. Schön, ne? Ja. Oder halt der Rückspiegel. Ja, Frühstück ist beendet. War richtig herrlich und gemütlich. Wir haben heute mal auf eine andere Art gefrühstückt und zwar am Strand auf dem Boden. Sitzend äh, ging gut. Also ich hatte keine Probleme. Ich habe auch niemanden meckern hören, dass es äh, die Knie oder irgendwas weh tut. Also war richtig herrlich. Und so sah das hier aus. Wir haben so coole, oder wir, meine Eltern und Alex und Marie haben so ein cooles Tuch für Schatten. Ähm, genau, und da haben wir dann einfach drunter gefrühstückt. Der Schatten ist jetzt ein bisschen gewandert, jetzt wäre es nicht mehr so praktisch. Aber ey, was für ein Frühstücksplatz, oder? Und jetzt geht es erstmal ehrlich am Strand. Ich habe mein Buch geholt, habe mir diesen pinken Stuhl aufgebaut und jetzt wird erstmal gelesen, gemütlich gemacht, zusammen am Strand gechillt. So is that we stay close But the life that we chose. It takes time to get it right Guten Morgen! Wir haben mal wieder ein herrliches Plätzchen gefunden und sind jetzt wieder alleine unterwegs Die Family ist abgereist oder die Fähre geht bei meinen Eltern jetzt am Freitag das ist schon wieder Richtung Hoch in Norden und äh, wir bleiben aber im Süden und äh, Alex und Marie die sind jetzt mit der Fähre schon gefahren. Die sind jetzt äh, in, äh, auf dem Festland wieder angekommen. Und jetzt rufen wir uns erstmal wieder zu zweit hier ein. Und wir haben einen traumhaften Platz. Wir stehen eigentlich fast im Wasser. Herrlich. Es ist noch immer sommerlich warm. Ich habe schon den Bikini an und werde jetzt erstmal ins Wasser hüpfen, um mich abzukühlen. Und du kannst mich beobachten dann von hier, wie ich bade. Ja. Dann hinter rausgucken, wie du warst. Sehr ja. schön. Dann ja. hüpfe ich mal rein. Herrlich. Ich fühle mich richtig frisch. Tut richtig gut, immer morgens äh, ins Wasser zu hüpfen, auch wenn wir das gar nicht so oft machen. Aber heute war es herrlich. Kein Wind und es war zu warm im Bus irgendwann, deshalb hat es sehr gut getan. Jetzt habe ich hier äh, gerade Müste geschnippelt und dann wird jetzt noch das Bett abbezogen, weil wir dann nach dem Frühstück gleich ähm, Wäsche waschen gehen. <lacht> Eigentlich wollten wir das gestern machen. Schon das ganze Bett abgezogen gehabt. Und auch Kleider raus und so in diese ikea -Tüte. Und dann sind wir zu der Laundry gefahren. Und dann war da so viel los. Also da haben schon Leute gewartet. Und da liefen noch Waschmaschinen. Das sind auch nur zwei Waschmaschinen. Eine große und eine etwas kleinere. Und es war schon halb äh, sieben. Und um acht macht die zu. Und ich habe gesagt, Bis wir dann dran sind, dann kommt jemand und schließt ab dann haben wir gesagt ne komm machen wir morgen dann mussten wir gestern abend das Bett dreckig wieder beziehen mit dem alten Zeug naja jetzt wieder abziehen und dann hoffen dass es diesmal klappt und dann geht es heute Abend in ein frisches Bettchen herrlich lang her sehr lang <lacht> zu lang eigentlich <lacht> Alles abgezogen und es kommt jetzt auch noch tada, hier dazu und es ist noch nicht mal alles. Da ist äh, Bettwäsche und jetzt eigentlich nur Kleidung von mir und auch nicht der ganze Schrank. Nur mal das, was am dreckigsten war. Ähm, ja, und die Sachen von Kai sind noch dazu, also es werden ein paar Maschinen werden, denke ich. So, <lacht> wir sind bereit. Ich habe noch kurz meine Jeans geholt und wir sind nämlich auf einmal hier bei ein Wascher retten und waschen uns Kleidung. So, die eine Maschine läuft schon. Große Maschine, 14 Kilogramm mit Bettwäsche. Endlich. Und jetzt wird noch die Kleidung gewaschen und ich habe meine Jeans vergessen. Deswegen geht jetzt noch rein. Das ist hier eine Riesenmaschine, dass man alles reinkriegt auf einmal. Ja. Und jetzt starten wir die Maschine mal. Hier habe ich die Euros drin. 40 Grad, oder? Und 40 Grad Wäsche, ja. Das braucht es auf jeden Fall nach irgendwie äh, drei Monaten kein Wäsche machen. <lacht> <lacht> Kelp okay, geht rein. Sehr gut, es fängt an. Jetzt hoffen wir, dass es sauber wird. Ja, ich auch. Äh. Und äh, wir wollten eigentlich erst nochmal in die Wäscherei, wo wir das gestern probiert haben. War wieder viel zu lang warten. Und ja. hier perfekt, hier gibt es mehrere Maschinen. Ja, echt. Da auf den Weg, wo wir hin wollten. Solange wir auf die Maschine warten, arbeiten wir halt noch ein bisschen. Also, Bettwäsche ist jetzt eigentlich so gut wie fertig, ist gerade fertig mit Schleudern und die andere, die ist irgendwie gerade stehen geblieben und sagt jetzt hier Flow oder FL, was auch immer und so sieht es da aus, da hängt noch eine Menge Schaum, ich weiß nicht, was die macht, vielleicht abpumpen? Ah, es geht weiter, mega, neun Minuten noch, doch kein Error. So, zweite Maschine auch fertig mit Kleidung, die kann jetzt auch ab in den Trockner. Hm, jetzt mache ich gerade die Tür auf und sehe, dass es gar nicht geschleudert hat. Es ist einfach noch pitche nass. Ja, aber ich kann jetzt auch nicht einfach nochmal Geld reinwerfen und ich weiß ja nicht, wie man hier schleudern anmacht. Ich hätte fast gesagt, einfach ein Trockner, oder was denkst du? Es hat nicht geschleudert. Wenn es nass ist, ja. Ich kann ja nicht nur einen Schleudergang wieder heim machen. Dann im ja. Und sonst hängen wir es noch. Ja, später vielleicht ein bisschen. Ja, dann. Also, abgetrocknet damit. pici Pachinas. Das kann man ausfringen. Wir fringen es vielleicht erst aus. So, hier wird jetzt fleißig äh, Kleidung ausgefrungen, bevor es in den Trockner geht. Das ist schon einigermaßen ausgefrungen. Nicht mehr viel und kann man kaum zeigen, aber wie dreckig ist das Wasser, was da rauskommt? Ekelhaft. Aller Staub aus Griechenland und Norwegen und so. Das haben wir jetzt halt einfach immer noch nass, aber ja, es hat nicht viel gebracht jetzt das Trocknen, muss ich sagen. Nee, haben wir das ausgefroren? Ja, ich habe es ausgefroren. Ah ja, übrigens, guter Tipp, oder guter Tipp, ich wollte mein BH waschen, habe aber kein Netz dabei gehabt. Jetzt habe ich dieses so Obstnetz vom Supermarkt, was man so kauft, einfach den BH da rein und dann hat er auch ein Netz gehabt. Genau, das ist trocken. Das ist sehr gut. Warm und trocken. Nur trocknen und, trocken und Ja, und Bettwäsche. Ha, wir sind angekommen in Turi. Genau wieder oben auf dem Klippen. Wer uns äh, verfolgt hat, äh, weiß, dass wir auch schon waren. Herrliches Sport. Und natürlich, das Erste, was gemacht werden muss, ist, Leine ausspannen und äh, die Wäsche wird aufgehängt. Ich gespannt, ob das noch trocknet bis heute Abend. Es hängt auf jeden Fall schön äh, im, im Luftle, oder gegen Luftle und äh, dann trocknet hoffentlich es echt, hoffentlich echt schnell, ja? dass heute Abend noch trocken ist. Ja. Wir würden es sehen. Auf jeden Fall. Zum Glück haben wir Leine dabei und können wir okay. trocknen und äh, hier stören wir auch keinen. Ach, aber es sieht einfach herrlich aus. Ein Traum. Ja, jetzt geht auch ein kleines Windchen. Vielleicht äh, versuche ich mal mein Glück. Ich schaue es mal kurz an und äh, spring noch kurz mit dem Winkel im Wasser. Was hast du gesagt? Ich bleib bei der Wäsche. Du bleibst bei der Wäsche? auch. Okay. Ich nicht davon <lacht> ich Auf jeden Fall kein schlechter Platz um hier zu verbringen. Ist so schwer ist so ist voll viel Wasser Und diese Seite hängt auch noch alles voll. Also bunte Mischung aus Kleidung. Sieht irgendwie ganz fröhlich aus, wie so ein Fest. Oh, Kate. Aber es sieht irgendwie, habe ich gerade gesagt, ganz fröhlich aus, so wie das hier alles so, so hängt. Ja. Oh, Kate, da fällt schon was runter. Hier. Ja. Was? Äh, deine Hose, deine kleine. Die ist zu leicht. Die ist zu leicht? muss einfach in den Bus. Ah, okay. Siehst du, deshalb bleibe ich hier. Ich mache Aufsicht. Aufsicht, Wäscheaufsicht da gefahren sind. Die ist schon fast trocken. Sehr gut. Bleib immer so ja. I shut my eyes, try not to speak, pretend that I'm dreaming. I smell your breath, not listening, but I still hear you screaming. But wait till you hear what I'm saying Sounds like fun. And the clouds are closing in You see, I know this But the last days in real life I've noticed Losing focus Breaking up from our life as we know it This, but the last days in real life i've noticed lose focus breaking up from our life as we know it Wir stehen ein paar Meter weiter weg von unserem alten Platz, weil der Einstieg zum Wingen war nicht ganz so optimal, oder? Also es sah schön aus. Ich habe äh, die Wäsche im Auge behalten. so war auch gut so, weil ich habe sie immer wieder umdrehen müssen. Und äh, du warst wingen. Ja, es war aber echt ein Kletterer, ja, da unten. Also zum Wellreit oder so geht es noch, aber man hatte ja einen Wegen. Ich musste da unten aufpumpen und dann so entlang der Kliffen irgendwie mit dem Wing manövrieren und dann ins Wasser springen. Zwar nicht so einfach. Nicht optimal. Deswegen hier ist besser. Ja, paar das Meter ein großer weiter. Nachteil ist, weil der einzige große Nachteil ist, dass wir hier einiges an Algen haben und das mag den Folgen nicht so. Das stimmt. Ja. ja, aber einiges an Algen hört sich jetzt auch sehr schlimm an. So viele sind es nicht, aber die reichen dann auf. Die reichen dann schon aus, wenn man eine unten am Vollhängen hat, dann äh, ist es direkt blöd zum Fahren. Genau, jetzt heute waren wir zusammen auf dem Wasser. War auch wieder richtig schön. Jetzt lassen wir gemütlich den Abend ausklingen. Oder den Abend. Es ist noch nicht Abend, aber nach der Session ein Weinchen, Oliven, lesen und dann wird nachher gekocht. Genau. Und dann äh, geht es schön rein. Den Gewitter, weil da kommt schon Genau, morgen soll äh, nämlich es gewittern, ein bisschen regnen, dann machen wir es uns gemütlich im Bus. Ähm, genau, wir sehen uns aber erst wieder nächsten Sonntag, nächste Woche. Genau, macht euch den Sonntag auch gemütlich. Genau, dann machen wir das auch und dann sehen wir uns einfach nächste Woche. Bis dahin, mach's gut. Dach, dach. Du, du.